Willkommen zurück zu Pokémon Silber und nein, nicht abschalten, das ist hier nicht irgendwie die falsche Folge. Es sieht zwar halt so aus, als wären wir wieder ganz am Anfang gespielt nach der ersten Arena, aber tatsächlich bin ich einfach nur zurückgerannt, denn heute ist es soweit. Wir werden nun die Alfruinen erkunden. Die ganze Folge lang. Ich hoffe, wir werden alles finden. Ich denke, man kann ab jetzt in diesem Punkt des Spiels alles finden. Ich wollte halt warten, bis wir endlich die Möglichkeit haben zu surfen mit jetzt mit Krabi halt als vor allem Sklave, zusammen mit Paras. Das sind unsere einzigen Teammitglieder, für die die Serie verfolgt haben. Du untersuchst die Ruinen? Ja, genau, das wollen wir heute die ganze Folge machen. Und wenn wir dann noch Zeit haben, können wir gerne einfach ganz normal weitermachen, was ich eigentlich erst auf nächste Folge machen wollte. Aber das ist ja okay. Dann können wir heute... Halt, halt, weitermachen, wie immer. Ich sehe einen Wissenschaftler in Spee. Ich? Oder sind hier welche? Hm. Alfruin, eine Besichtigungsstätte für Touristen. Versuche die schenkbaren Steintafeln zu bewegen. Äh, okay. Hört sich interessant an. Auf den Steintafeln sind Zeichnungen. Ich versuchte die zu bewegen. Ich frage mich, was sie darstellen. Hm. Und hier sind wir. Da kann man schon direkt surfen. Aber wir machen erstmal mal das, was man von Anfang an machen kann. Alfruin, Fremde Willkommen Aber was ist denn das hier? Eine Höhle? Und das hier sind die icognito ruinen Falls ich euch fragt, was sind Icognitos? Ihr seht es hier an der Wand, das hier sind Icognitos Die sehen von A bis Z Und 1, 2, 3, 4, 5 Oder was auch immer Also es gibt sehr viele Icognitur-Arten basically eigentlich nur von a bis z ich weiß nicht ob es da noch ein paar bestimmte besondere gibt scharfes s oder 1 bis 9 das weiß ich jetzt nicht mehr aber Ja kann sein dass die wände hier ein bisschen irgendwas äh, ja, Heißen ob da was steht Muss ich später entziffern. keine ahnung Dieser Ort streut eine eigenartige mystik aus man könnte es fast schon als ätherisch bezeichnen Dies ist eine Nachbildung eines antiken Pokémon. Und die gibt uns eigentlich nichts in der, in der Ruinen, außer ein paar wilde Pokémon, die wir Icognitus nennen, wenn die mal kommen würden. Ich weiß nicht, ob die erst später kommen. Hm, hier gibt es aber Touristen. Antike Bauten sind oft Grabstätten für Könige, wie zum Beispiel die Pyramiden. Aha. Ja, anscheinend gibt es die Kognitos erst später, wenn man ein paar Wandgemälde geschafft hat. Denn wir haben, uns wurde ja schon gesagt, dass man ein paar Puzzle machen kann, ein paar Wandgemälde verschieben kann und dann. Passiert was? Ja, jetzt habe ich nur schon gespoilert. Dann scheinen hier die Kognitos, die man fangen kann. Die sind nicht wirklich gut. Das Einzige, was sie können, ist Kraftreserve, ist eine Psychoattacke, die sehr schwach ist in äh, ersten paar Gens. Ist erst in den neueren Spielen sehr gut. Hier war es noch richtig scheiße. Dies ist ein großer Raum, aber er ist leer. Ja, das habe ich auch gemerkt. Rein gar nichts gibt es hier. Also noch nicht. Werde die noch komplett voll vollfüllen mit allen Inkognito-Arten. E Von A bis Z werden wir alle äh, nicht fangen. Aber das, das, das wäre hobbylos, aber kann man machen. Muss man aber nicht. Habe ich recht, meine Wissenschaftler in diesem Haus? Alphruinen Forschungszentrum. Alphruinen, zuständige Behörde. Ja, hier sind ganz viele Wissenschaftler, die die Inkognitos e e untersuchen. Die Ruinen sind ca. 1500 Jahre alt, aber niemand weiß, warum sie erbaut wurden. Was hat er da eigentlich auf seinem, auf seinem Schreibtisch? Sieht aus, als wäre das so ein Icon von irgendwas. Keine Ahnung. Hier ist auf jeden Fall ein PC. Kann man da zugreifen? Ja, kann man. Ruinen. 10. Forschungs 10. Forschungsjahr. Nice. Ja, äh, heute kann ich es nicht so mitreden, aber das kennt ihr ja. Alle paar Folgen bei mir. Dün und die Wände der Ruinen sind seltsame Zeichen gemalt. Sie sind sehr, Sie sind der Schlüssel zur Lösung des Rätsels um die Ruinen. Und warum seid ihr dann so dumm um das... egal. Das scheint noch nicht zu funktionieren. Das ist ein Drucker für den Game Boy Printer. Aber... <lacht> ich glaube nicht, dass es Game Boy Printer PC gibt. Äh... Ja. Rätselstein! Puzzlekammer! Oh, hier ist die erste Kammer. Hier links gibt es auch noch was. Genau, hier kommt man von an der anderen Seite vorbei. Kann es euch zeigen. Wo wir letzte Folge aufgehört haben, von hier aus. Fragst du dich nicht, wer so etwas tun sollte und warum? Was denn? Hast du diesen merkwürdigen Baum auf der Straße gesehen? Das könnte erklären, weshalb immer weniger Menschen die Alfred besuchen. Nur ich habe ihn nicht gesehen, weil ich ihn von ein paar Folgen beseitigt habe okay. Komm, machen wir mal das erste Puzzle. Ich versuche sowieso heute alle zu schaffen. Sind nicht schwer. Willkommen in diesem Raum. Dies sind verschiebbare Boden Bodenplatten, die ein Pokémon darstellen, das von Menschen aus der Artikel gemalt wurde. Verschiebe die Platten so, dass ein Bild entsteht. Heißt, findest du eine Beschreibung des Pokémon. Ja? Ein Pokémon, das sich am Meeresgrund versteckte. Und mit, und mit seinen Augen auf dem Rücken die Umgebung genau beobachtete. Und ich kann euch jetzt schon sagen, was es ist, obwohl... Ah, ich spaß euch lieber auf. Und das ist das Puzzle. Ihr seht dieses großen, dieses, dieses, große, dieses schwarzes Loch. Da müssen wir jetzt das Puzzle reintun mit dieser ganz leicht nervenden Musik. Ich glaube, man kann die Dinge auch drehen. Und vielleicht geht es nur bei späteren Puzzeln. Vielleicht kann man das erste noch nicht drehen, aber irgendwie konnte man die anderen noch drehen. Hm. So, jetzt müssen wir halt hier das Pokémon zusammenbauen. Ich es jetzt so, wie ich es noch in Erinnerung hatte. Ich werde jetzt nicht First try äh, richtig schaffen, wie man seht. da seht. Bin jetzt nicht der beste darin, aber auch nicht das schlechteste. Also das erste Puzzle ist halt noch ziemlich einfach. Und ich denke, selbst die Leute, die. Diese Spiele gespielt haben, können sie langsam erraten, welches Gen 1 Pokémon das ist. Es ist halt ein Fossil-Pokémon, da gibt es nicht viele in Gen 1. Gut, in vielen Spielen nicht, aber egal. Ja, es ist Kabuto, kann man ja schon sehen. Ich glaube, das ich falsch rum, oder? Das ist so nervig. Ich glaube, so rum, ja. Ja doch, so rum. Und die Dinger vielleicht auch andersrum? So rum. Ja, ja, ja, ja. Oh, nice. Kriegst du First Try hin? Nicht. Nee, das, das ist komplett falsch. Was habe ich denn da gedacht? Oh, okay, nice, nice, nice. Und, und, ist das richtig? Ist das richtig? Ah, ich glaube, andersrum. Ich glaube, das hier muss dahin. Und das hier dahin. Yes! Ha! Ich habe es noch auswendig. Oder, was heißt auswendig? ziemlich gut im kopf noch ja das ist das bild und dann auf einmal oh, der boden bricht ein eine seltsame anwesenheit ist hier zu spüren was hat das denn zu bedeuten wo sind die touristen oh, das ist hier so ruhig oh, und jetzt kommen ihr will die Kognitus. ein eine d warum ist das so grün aber es, das ist ein d und ich glaube, man muss so ein paar Stück fangen, damit äh, eine kleine Sequenz mit den ähm, Forschern kommt. Deshalb setze ich ein paar Superbälle ein. Gut, ich hätte auch Pokémon einsetzen können, aber ist auch egal. So. Ich fange ein paar von denen und dann sollte gleich was passieren. Lesen aber erstmal deren Eintrag. Sein flacher, dünner Körper hängt immer an Wänden. Seine Form scheint eine Bedeutung zu haben. Ja, die kognitos haben wir eigentlich irgendwas, haben eigentlich irgendwas mit äh, Entei, wie kunst zu tun, leider wird das nie irgendwo auch annähernd beschrieben, was es damit auf sich hat. In Kristall sind also sogar die Kognitus das Opening des Spiels, ach ja, und da haben wir jetzt das äh, Rätsel geschafft haben, ab Kristall, in den Kristall, wow, die Ladies weg, lol. Äh, Im Kristall kann man hier nach hinten, und dann gibt es halt so eine Tafel, die irgendwas in die Cognitussprache sagt, und dann muss man da irgendwas machen mit einem Item. Und in den Remakes gibt es noch ein bisschen mehr, mehr als nur in einem Raum. Du so ein paar Bonussachen, also es ist jetzt nicht wirklich krass viel. So, und das wäre eigentlich schon alles gewesen, wenn man das erste Mal hier ist. Man kann ja ein paar fangen und das war's dann. Aber, vor uns ist es noch lange nicht so, wir können jetzt hier surfen mit Krabi. Und dann kommen wir hier rüber, auf die auf den zweiten Teil der Alphruin. Ich glaube hier hinten gibt es nichts, nee, nee, das ist hier nur Übergang, zurück will. Hier ist die zweite Ruine. was sagt das diesmal? Dieses Flug-Pokémon griff seine Beute mittels einer sensenartigen Reißzähne an. Ja, ich werde gleich auch wieder wie wählen, was es ist. Ich weiß aber nicht mehr, ab wann man die Dinger drehen konnte. Vielleicht kann man sie auch erst in einem anderen Spiel drehen. Aber ich habe es irgendwie im Kopf gehabt, dass man die drehen konnte. Aber ich mag die Puzzle. Ich finde ich find die Puzzle nur ein bisschen nervig im original, also jetzt hier weil ich muss so lange warten bis es gesetzt wird, bis ich es aufheben kann und all das aber wir kommen ziemlich gut voran gerade muss mich halt erinnern aber bisher uh, not, not bad das hier ist der Schweif mm. so, ja da kommen die Flügel zusammen das, glaube ich, wird so... Nee, fast nicht. Oder kommt der nach da? Oh, der kommt nach da. Na, man kann es ja jetzt schon sehen. Das ist ein A-Redakte. Ob es gen 1 mal wieder? Hm, ich muss überlegen, wo die alle hinkommen, Teile. Da kommst du nicht nach da? Du kommst nach da zu den Flügeln. Okay. Du kommst nach da, bin ich mir sicher. Ähm, wo ist denn der Boden eigentlich? Ich hab den Boden noch gar nicht. Was ist das da drin? Hm. Hey, du kommst dahin. Du bist der Mund? Glaub ich. Okay, nee, das, das sieht nicht gesund aus. <lacht> äh, <lacht> ich merke es jetzt, was für ein Chaos ich hab, errichtet habe. Errichtet habe, scheiße. Ähm, <lacht> Das hier ist der Mund, das kommt, ja... Glaube ich. Und dann so? Was ist denn das, Bottom Piece? Weil das hier passt absolut gar nicht nach unten. Hm, wo hab ich das Bottom Piece? Das hier passt aber auch nicht wirklich Ach, das ist das Bottom Piece! Oh, warte, habe ich schon? <lacht> wow! <lacht> aber man sieht, das ist ein Erstmal Kabuto und dann Aerodactyl. Ich glaube zwei gibt es noch. Ich glaube jetzt gibt, gibt es insgesamt vier. Müsste eigentlich. Und damit haben wir nun weitere Incognitos freigeschaltet. Also es gibt jetzt mehr als so ein paar. Es gibt immer wieder mehr und mehr, je mehr man von den Wandbildern freischaltet. Und da gibt es halt vier von. Das hier zum Beispiel ist ein. Ich glaube ein A. Es müsste ein A sein. Ich glaube, das so sah ein A aus. Dafür jetzt mal einen ganz normalen Ball, dann müsste eigentlich auch passen. Äh, Pokéball. <lacht> nicht Ball. <lacht> Los, fang ihn konkognito. Fang den Ball. Oh, hast ihn nicht gefangen. Ich bin enttäuscht. <lacht> Kraft Was soll das machen? Schaden? Oh nein, ein KP. Oh, ein bisschen mehr als ein KP. Okay, impressive. Ja, aber komm, bleib im Ball. Was? Wie? Du bleibst nicht drin. Hey, bleib drin. Hallo? Hast du wohl nicht mal alle? Gut, geht doch. Ich könnte sie theoretisch auch freilassen, aber keine Ahnung. Wie gesagt, man muss irgendwie so drei oder fünf Stück oder so fangen. Na ja, komm, die nächste können wir gleich fangen, wenn wir das nächste Wandbild freigeschaltet haben. So, jetzt müssen wir halt hier wieder runter surfen. Aber dann. Ach nee, warte. Oh, mich fällt wieder ein. Ah, ich glaube, wir sind hier wirklich ganz fertig. Ja, mir fällt es wieder ein, wie man da hochkommt. Oh, mir fällt es wieder ein. Oh, das ist das ist ekelhaft. Okay, ich zeige euch, wie man da hinkommt. Kleines Timelapse wahrscheinlich. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich an Ort und Stelle bin. Denn das wird jetzt ein bisschen crazy, sage ich euch. Ach ja, weil ich schon mal hier bin. Kann ich ja gleich mal Zerschneider hier einsetzen. Und was haben wir denn hier? Brüll, die Leute laufen davon, wenn ich brülle. Du aber wolltest mich sehen. Das gefällt mir hier. Bitteschön. Danke. Du bist weiser. Das ist der letzte. Aber danke für die Tempe. Brüll, es ist Brüll. Sogar Pokémon laufen davon, wenn du ihn einsetzt. Okay, danke. Wow, es kam gerade Zeit gar keine wilden Pokémon. Das finde ich impressive. Auf jeden Fall sind wir jetzt wieder in dieser in dieser Höhle. Und hier müssen wir durch. Und zwar jetzt wird es richtig crazy. Wir müssen... Ähm... Irgendwo nach oben. Man kann hier irgendwo nach oben... Ah, warte, wir können ja hier versuchen zu surfen. Ich weiß nicht, ob das hier geändert wurde, aber ich weiß es noch vom Remake, dass man durch diese Höhle zurückkommt zu den Ne, hier kann man nicht. Okay. Weiß aber nicht mal, welchen Punkt man nach oben links gelangen. Gelingen. Gelang, langen. Langen. Hier vielleicht? Vielleicht da hoch. Äh, darunter. Von hier hoch nach unten oder so? Oder hier durch? Oh, hier durch! Hier durch surfen und dann kommt man hier zu einer Leiter. Ah! Ja, im Remake wurde die ganze Höhle ähm, ein bisschen verändert. Hat man ja auch daran gemerkt, in äh, einer der ersten Folgen, dass ich mich hier nicht gut auskannte. Was ich eine normalerweise du tue. Und hier gibt's es Ärger und es kommt noch härter. W wer ist da? Lass mich und meine Pokémon in Frieden! Leertaste. Okay. War wohl deutscher Übersetzungsfehler. Dass da eine Zeile leer ist. <lacht> Finde ich lustig. What Knogger, was ist das für eine Pose? Ich sehe diese Pose von Knogger gerade zum ersten Mal. What? Okay, ähm, was setzen wir ein? Ich setze mal Ovo ein. Du, du, du. Ihr seht auch schon, man kommt ihnen ja nur hin, wenn man Surfer hat. Deshalb sind die auch ungefähr auf unserem Level. Ist halt ein bisschen zum Probieren, würde ich mal sagen. Ich denke, man soll ja auch hin, sobald man Surfer hat. Deshalb ist alles richtig, was wir gemacht haben. Und jetzt werde ich hier kurz was anerkündigen. Oh Gott, das ist übrigens keine gute Idee gewesen, was ich gemacht habe. Ähm, Amphi, komm, schon mal, du willst doch gerne hier Donnerschock und so. Oh, nein, willst du nicht? Nein, willst du, du was von nicht? Scheiße, das ist echt gut. Der Flamesack? Nein, nein, das ist effektiv. Stimmt. Ähm, aber hier yeah, doch bestimmt richtig sein. Ach, verdammt. Okay, äh, wir sind gerade sehr aufgeflogen, würde ich sagen. Wir können nichts gegen den Trainer ausrichten. Das ist kacke. Ich versuche es noch mal ein bisschen, aber ich habe gerade ein bisschen verkackt. Giftpuder, es hat keine Wirkung, wieso nicht? Giftpuder, okay, ist vergiftet, nice, er killt mich, okay, aber er ist vergiftet. Äh, Amphi tue ich rein, ich heile. Ich weiß, ich spüre gerade ein bisschen zu viel vor für manche, aber... ...das ist alles gerade nicht geplant. Ich habe nicht erwartet, dass er auf einmal uns so weghaut und ich habe natürlich keine Heilheit gekauft nach dem Kampf. Weil ich dachte, jetzt kommt nichts mehr bis zur nächsten Arena. Oder bis zur nächsten Stadt zumindest. Kopfnuss, versuche ich mal. Mhm. mhm. nice, nice. Und jetzt bist du tot, Mann. Jetzt bist du sowas von tot. Gegen den Schädel seiner Mutter und bam, ist er down. Diese hinteren Geräusche genauso fühle ich mich gerade wie ein Knochen, der gerade runterfällt. Oder was auch immer das war vom Geräusch draußen war. Wahrscheinlich irgendwie so Holz oder so rumgefallen. Keine Ahnung. Aber als ob da einfach noch ein ist, mit dem ich veräppeln. Das gibt's doch nicht. Äh, natürlich trifft das nicht. Ja, ich hab verkackt. Das, das ist ein RIP hier, würde ich sagen. Das ist ein RIP. Ich kann ganz viel Rauchwolke versuchen. Jetzt aber vor, weil ich habe jetzt nicht nach zwei Folgen gedacht, die ich hier brauche. Scheiße, wieso macht das so viel Damage, Mann? Okay, Glut! Oh, ordentlich, ordentlich mit dem Poltreffer! Yes! Oh, jetzt kriegst du sowas von aufs Moll, Mann! Ah. Nein! Aua! Nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben! Überlebst, überlebst! Level 30! Werden wir jetzt erreichen. Woohoo! <lacht> Yay! Flamesack dominiert unser Team mal wieder. <lacht> Verschwinde! Weg! Geh weg! Nö. Nur ich und meine Pokémon! Ich bin überglücklich! Okay. <lacht> Epischer Kampf gerade. Ähm, machen wir auf jeden Fall weiter mit dieser Höhle oh nein, er will ich auch kämpfen, oder? Oh nein. Ach komm schon, muss das sein? Ach oh Gott. Okay, Leute, also, ich würde sagen, wir machen hier eine Pause. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder mit einem weiteren Kampf. Ich werde kurz heilen gehen, Items kaufen gehen. Und dann sehen wir uns hier an diesem Punkt in der nächsten Folge wieder. Ciao, schönen Tag, Go. Bye.